Hey Leute, willkommen zurück zu 9 äh, Hours, 9 Persons, 9 Doors. Ich glaube, ich habe das letzte Mal gar nicht gesagt. Wir sind mitten im Nonary Game in diesem Escape Room. Äh, Clo Clover steht da unten irgendwo. Ein silberner Handgriff. Ja, Clover da hinten ist eine Türschung. Ich habe es gerade irgendwas geklickt. Ich wollte eigentlich das Fenster, aber naja. Warte, genau da. Ich werde mal schauen. Da habe ich ein bisschen eingerichtet. Hier ist gemütlich. Oh nein, ist es ist verschlossen. Ich kann es nicht aufmachen. Ja, Doppeltüre, ähm, ja, äh, Window, wahrscheinlich Panzer, Kugelsicher, genau. Hier unten steht Clover, äh, wir stehen hier oben. Ich würde sagen, wir schauen uns zuerst mal hier oben rum, bevor wir mit Clover unten reden. Äh, Junpei, mach was bitte. Na klar, Da sind wir da. Ich sehe zuerst mal grüne Lichter, das heißt, wir können da wahrscheinlich was aufmachen und ich hatte recht, das haben wir da? Da ist was drin. Äh, irgendwas. Ja, ich muss genau anklicken, ich weiß. Ethanol. Ethanol ist doch Reinigungsalkohol, meinte ich. Hui. Geil. Können äh, wir zurück. Hier unten. Ähm, diese verfächer sind ein bisschen größer als die, unteren, als die oberen. Mal schauen, ob da irgendwas drin ist. Äh, nein, nix. Die sind abgeschlossen wahrscheinlich, weil die rot sind. Äh, rote Lichter, hä? Mal schauen. Ja, wie ich dachte, sind verschlossen alle neuen. Ich frage mich, ob da irgendwas Wichtiges drin das ist. Natürlich, wahrscheinlich. Ähm, ein paar Kartonboxen, so ein Papier und so drin. Was ist da drin? Sie sehen ziemlich voll aus. Soweit ich sehe, irgendwelche experiment logs aber es ist ziemlich technisch und so, ich check's nicht wirklich. Ah, ich kann hier nicht auf... uns. Natürlich ist ja Untersuchung. Da ist ein PC. Also ein Computer. Die, der Strom ist nicht an. Naja, das ist ein Strom- und Power-Knopf. Äh, Zeitverschwendung. Wieso? Ich sehe kein Stromkabel. Ah, ja, du hast recht, kein Stromkabel. Ähm, es ist nicht mal an den Main-Computer angeschlossen. Es gibt aber PCs, die einen PC im Bildschirm haben. Also, vielleicht ist das so einer, mal schauen. Oder ein. Sch Kabelloser. Wir schauen mal. Äh, es hat einen Monitor, Tastatur, Maus, aber das wäre es dann. Nur das Stromkabel einzustecken bringt nichts. Äh, aber ich weiß nicht deswegen. Wir sollen das mal ausprobieren am besten. Die Tastatur, die Maus. Oh, beste Beschreibung, dankeschön. Äh, dann haben wir die zwei Bildschirme geklärt. Wir schauen mal hier. Ja, äh, das sind zwei Hebel. Denkst du, die machen irgendwas? Äh, Wieso probierst du es mal? Okay, ich probiere es mal. Äh, passiert, glaube ich, nichts bis jetzt. Nö, nichts passiert. Oh, das sieht nicht danach aus. Hier haben wir ein, ein Schlüsselloch. Äh, sieht aus wie ein Schlüssel, wie ein Schlüsselloch für einen Aktivierungsschlüssel und ein Bildschirm. Ich vermute mal, das Ding müsste äh, betreibt die Maschine im anderen Raum. Äh, sieht nicht aus, als würde es das machen. Ich frage mich, wie wir sie anschalten sollen. Wahrscheinlich mit diesem Schlüssel hier. Und dann wieder eine Uhr. Äh, die Zeiger haben sich aufgehört zu bewegen. Die Zeiger haben. äh, die Uhr hört vielleicht auf, aber die Zeit geht weiter. Keine Zeit rum zu spielen. Wir müssen einen Weg raus hier finden. Ziemlich viel Zeugs hier, ich weiß nicht, ob wir irgendwas brauchen können davon. Hm. Äh, ich kann für sicher sagen, dass wir irgendwas davon brauchen. Welches? Das, das Ding ganz oben. Ich glaube, das ist ein Stromkabel. Ein Stromkabel, hm? Ich nehme das mal. Ein Stromkabel. Äh, erinnerst du dich an irgendwas, dass wir begegnet sind, das keinen Strom hat? Ja, natürlich, danke. Ich möchte aber zuerst noch fertig umgucken. Ähm, ziemlich viel Zeug, vielleicht einiges nützlich. Ich glaube nicht, dass wir noch was haben. Da komme ich nicht hin. Äh, sieht aus, als wäre das die Ausgangstüre. Die Tür rechts führt einfach ins Labor rein. Nein, die Tür geht gar nicht hin. Keine Chance, sie geht nicht auf. ich vermute, ich meine, das ist genau das, was ich erwartet habe, aber... Ich glaube nicht, dass Sie uns so leicht aus dem Raum rauslassen würden. Vor allem würden wir, Clover zurücklassen. Äh, sieht aus wie ein Kontrollding, also ja, das ist zu. Grünes Licht ist drunter, wenn das nicht abgebrannt, wenn das, ich, es brennt einfach nicht. Ich wette, es geht an, wenn wir, wenn es ausgeht, ne? Ja, aber wie kriegen wir das auf? Es gibt kein Schlüsselloch, kein Kartenleser und keine Tastatur für irgendwas einzugeben. Hm, ich habe keine Idee. Ja, wir finden es raus. Und hier dasselbe. Hey, Clover, äh, da ist eine Tür hier drüben. Warte, ich, ich komme mal schauen. Ich kann sie da drüben hören. Ist, geht diese Tür vielleicht? Verdammt, ich kann sie nicht aufkriegen. Clover, äh, wie geht's, Arjun? Ich krieg sie nicht auf. Glaube, wie sieht es bei dir aus? Es geht nicht. Ich kann sie nicht mehr bewegen. Also ich kann den Türgriff nicht bewegen. Dasselbe also. Ähm ja, wir schauen mal hier. In dem Fall. Der Monitor hat kein Stromkabel. Also eines dieser Kabel muss hier rein. Und das andere geht irgendwo unter den Tisch. Okay, mal schauen. Hä? Fuck. Also, well, scheiße. Ich kann es nicht brauchen. Das passt nicht. Das Kabel hat einen Dreipol. Also, das Kabel ist ein Dreipoliger. Aber der Anschluss hat nur zwei Löcher. Äh, es passt nicht, was wollte ich damit sagen. In anderen Worten, müssen wir irgendeinen Adapter finden, um das zu wechseln. Das stimmt. Gut, ich glaube, bei uns oben haben wir jetzt alles angeschaut. Mal soweit dann gehen wir mal zu Clover runter. Äh, ist das ein Experimentiertisch? Ist eine komische Puppe hier drauf, Leute. Hey Clover, äh, siehst du die, Power die Stromkabel da drüben? Hä? Was meinst du? Haben die Stecker zwei oder drei äh, Pole? Äh, ich weiß nicht, was du meinst, aber ich schau mal. ich vermute mal, sie muss ein bisschen runterkriechen, um da runterzuschauen. Äh, die Kabel auf dem Bildschirm haben... Zwei von diesen Metalldingern. Was heißt das? Das ist es. Okay, kannst du irgendein Kabel rausstecken und es rüberbringen? Äh, okay, aber... Aber? Ich kann es rausstecken, aber es ist zum Hauptcomputer verbunden. Ich kriege es nicht darüber. Verdammt, das ist nicht gut. Wie wie es nur im Stecker? was Der, der Stecker? Ich meine. Eher wie so ein Connector. Ähm, es ist so ein Ding, das, das. Das kannst du die drei Metalldinger reinstecken und dann geht's rüber in zwei Metalldinger. Immer noch nutzlos? Nein, perfekt. Das ist. Das ist alles anders nutzlos. Das ist genau das, was wir gesucht haben. Okay. Äh. Gibst du mir eine Sekunde? Und sie wieder runter. Okay. Äh, ausgesteckt. Äh, ich geb's hier drüben bei den, beim Gitter, okay? Okay, wir schauen uns zuerst mal rum. Äh, ich frage mich, was das ist. Das Ding hier sieht aus wie ein Voltmeter und ist das die Kontrolle für das? Boah, das sind so viele Dinger. Äh, was, wieso probierst du nicht mal darum zu drehen? Nein, nix. Äh, da ist kein Strom hier, junge Leute. Ich habe da schon rumgespielt, aber sogar wenn ich alles anschalte, passiert nichts. Gut, dann haben wir das geklärt. Das ist ein Waschbecken. Ich frage mich, was sie da gewaschen haben. Äh, diese komischen farbigen Flecken sind überall da drin. Hm, besser nicht. Äh, ich vermute mal, dieser Abschluss ist für Wasser. Äh, ja, es ist nichts drin. Ich hoffe mal, dass es nur für Wasser ist. Da ist sonst nichts Dann haben wir noch zwei, drei Sachen hier. Es ist ein Tisch. Oder eine Ablage. Eine Ablage. Äh, da sind ein paar Kabel drauf. Äh, irgendjemand hat das außere Dings vom Kabel weggeschnitten. Äh, ich kann die Kabel drin sehen, also die Verkabelung drin. Und... Ich weiß nicht, was das für ein Tisch ist, aber irgendwas da drauf ist ganz schwarz. Da liegt ein Stift rum. Ich glaube, jemand hat da was. Äh, jemand hat es benutzt, um den Tisch anzumalen. Hm. Äh, wenn die den Stift nur auf einem Teil benutzt haben, ist wahrscheinlich irgendwas unter diesem Stift versteckt. Clover? Äh, denkst du, du kannst es ausputzen? Ja, sicher. Oh, warte mal, das ist ein wasserfester Filzer. Äh, Junpei, weißt du, wie man Tinte von einem so wasserfesten Stift wegkriegt? Hm. Wasserfesten Stift lösen. Gib mir eine Minute, ich bin gleich zurück. Ja, das haben wir gecheckt. Das ist noch eine Treppe. Äh, das sind die Treppen, bei denen ich gleich runtergekommen bin. Äh, die Gitter und das, das Tor ist genau da drüben. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz hier hin. Und ich würde von ihr gerne... Der Zweipolstecker. Danke. Perfekt. Und ich vermute mal, wir müssen den zuerst kombinieren natürlich. Okay, zusammenstecken. Perfekt, das ist genau das, was wir brauchen. Ich sehe da oben eine Lüftung. Da komme ich aber von hier nicht hin. Kann ich das von da aus... Junpei, äh, was soll ich als nächstes tun? Äh, für jetzt schau dich einfach mal um. Ich werde dich gleich retten, also gib mir nur eine Minute. Okay, ich zähle auf dich. Ich würde da eigentlich gerne... Okay, wir kommen da nicht hin. Kann ich das... Nein, von diesem Fenster komme ich auch nicht hin. Ja, ich glaube, ich kann da nicht wirklich... Naja. Gut, dann stecken wir mal ein. Okay, ich habe den zwei in meinem Hand in meiner Hand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es funktioniert. Unter den Tisch. Und alles einstecken. Okay, wir das wird es tun. Okay, lass uns mal den Strom anstellen. Äh, ich glaube nicht, dass irgendwas passiert. Wieso nicht? Es ist kein. er kein Computer dran. Du weißt nicht, bis du es probiert hast. Ziemlich optimistisch. Junpei, du bist einfach ein Depp. Oh, das hat funktioniert. Wow. Läuft es von alleine? Sieht so aus. Äh, ist das nicht ziemlich komisch? Was? Es hat kein Computer, oder? Oh, das ist nur die Tastatur und der Monitor. Das einzige Kabel, das dieses Ding verbindet, ist der, das Stromkabel, das ich gerade eingesteckt habe. Und die Maus die Tastatur, ich sehe die zwei Kabel hinten. Also wieso funktioniert das? Vielleicht ist es ein kabelloses Display. Ein kabelloses Display? Ja, es wird über kabellose Verbindung hergestellt. Deswegen der Name. Hast du in einer Höhle gelebt, Junpei? Ist das normal? Ja, ziemlich. Also zumindest da, wo ich gearbeitet habe. Oh, wo hast du denn gearbeitet? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oh, es hat aufgehört. Pass with a colon. Also Pass mit einem äh, Mit einem Unterstrich. Sieht aus, als brauche ich mir ein Passwort. Schon wieder. Da muss irgendwo ein Hinweis sein. Kannst du dich mal umschauen? Ja, ich bin dran. Was wirst du tun? Ich probiere das mal ein bisschen noch selber rum. Selber rumprobieren? Ja, yep, selber. Lotus. Okay, ja, genau. Das Bild ist ja überhaupt nicht Fernsehservice oder so. Okay, Zeit ein bisschen loszulegen. Ähm, was? Choupé, wo schaust du denn hin? Der schaut nicht auf die Tastatur. Der schaut nicht auf die Tastatur, meine Herren und meine Damen. Guck mal, wo du mhm. hinschaut. Ganz genau, ja, mhm, Juppé, ich sehe dich. Äh, hast du nicht erwartet, oder? Natürlich habe ich es nicht erwartet. Du tippst zu so schnell, ich kann deine Finger nicht mehr, mehr sehen. Ja, jetzt, schaut auf den Bildschirm. Äh, ja, wie auch immer, du bist ziemlich unglaublich. Bist du mir schon wieder unterlegen? wow, oh, oh, oh, was meinst du schon wieder? Steh nicht auf dich. Ich weiß, ich weiß. Sei nicht so stur, kleiner Junge. Äh, Schüchter, ja, Junge. Ich bin, nicht ich bin nicht stur, ich bin nicht schüchtern, und ich bin kein Junge. Ich bin ein junger, gesunder, 21-jähriger alter Mann. Ich werde nicht auf eine alte Frau wie dich reinfallen. Alte Frau? Hast du gerade alte Frau gesagt? Ähm, naja, ich... Ich habe genug von dir. Geh woanders hin. Du nervst mich. Was? Schau dich um. Suche irgendein Passwort oder so. Ich werde es mal von alleine probieren. Du störst mich, geh jetzt. Okay, ich glaube, ich gehe. Super Jumpe, danke. Ich habe noch irgendwo meinen Block liegen, verdammt. Ich habe auf diesem Block nämlich die letzten Hinweise noch drauf. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt brauche, aber das wäre schon nützlich. Ich müsste den nur noch finden. Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich den hingelegt habe. Nichts, keine Hinweise und so. Klauber hat auch nichts gefunden unten. Sieht aus, als hätten wir eine Sackgasse gefunden. Und das werden wir in der Sackgasse gelaufen. Okay, Bullseye. Also Volltreffer. Junpei, ich hab's geschafft. Was? Lass mich mal sehen. Was ist das? Ich hab keine Idee. Es ist, äh... Es ist aufgeploppt, nachdem ich das Passwort gekriegt habe. Denkst du, es ist ein Puzzle? Sieht wie eines aus. Hä? Willst du nicht irgendwie noch mehr Computerzeugs machen? Hm, ich kann nichts mehr machen. Es lässt mich keine Programmierung mehr eingeben. Schau mal, das Tastatur. Nix. Das ist nichts mehr, was ich tun, machen, tun kann. Ich vermute mal, ich überlasse es einfach dir, Junpei. Was? Äh, lass mich eine Pause nehmen, okay? Ich habe meinen Job gemacht. Äh, naja. Ich denke, du hast recht. Danke, Lotus. Kein Problem. Ähm, stell nur sicher, du weißt, wann du Leuten danken musst. Naja, ich glaube, ich passe. Ich gucke nochmal selber. Ich kann mich nicht mehr auf andere verlassen. Und zu will ich mich aber wirklich meinen Blog haben. Fuck. Weil ich habe da noch einige Hinweise vom letzten Mal drauf, die ich nie gebraucht habe, meinte ich. Na, ja, ich glaube, ich habe ihn. Äh, also, wir haben hier ein Puzzle. Was passiert? Der vierte Touch ist mein Ende. Also, warte Wenn ich hier klicke, gehen alle an, die ich berühre und die horizontal und vertikal direkt daneben sind. Also, ich kann hier... Ich mache das gerade extra mit l kann ich resetten. Okay. Ich hole ganz kurz meinen Block mal. Ich habe da keine Notizen vom letzten Mal gemacht. Aber ich glaube, ich kenne das Rätsel. Also, es war letztes Mal schon mega einfach. Ja, genau, hier. Mein Notizblock. Perfekt. Entschuldigung, ich habe noch ein bisschen was rumliegen. So, also. Vielleicht brauche ich den nachher noch. Ich will den eigentlich schon lange hier haben. Aber ist egal. Äh, also jetzt muss ich kurz überlegen. Wenn ich vier Schritte habe, werde ich den konvertieren. So. Ja, genau. Perfekt. Das habe ich letztes Mal ziemlich schnell hingekriegt auch. Also es ist kein schweres Rätsel. Sorry, kein schweres Rätsel. Okay, ich habe es gelöst. Hast du ein Geräusch gehört? Ja, habe ich. Irgendwie, als ob es etwas aufgegangen wäre. Von wo kam es? Ähm, ein paar grüne Kästchen auf dem Bildschirm. Ah, oh, oh, oh, oh, oh. Guck mal, Shunpei. Die Lichter sind grün. Also müssen wir irgendwas aufgemacht haben. Und zwei Schlüssel. Dieser hier ist klein. Das, ähm, <lacht> und sieht aus, als würde er in eine Maschine reingehen. Und der andere hat ein Erdsymbol drauf. Ich glaube, das Erdsymbol passt zu einem Schlüsselloch in der Türe im A-Deck. Äh, wenn das der Fall ist, brauchen wir den Erdeschlüssel jetzt nicht gerade. Okay, dann der Erdeschlüssel. Äh, ich werde ihn ganz tief in meiner Tasche verstauen. Für den anderen Schlüssel? Ich frag mich gerade. Ich habe gehört, das kann ich euch jetzt mal sagen. Okay, ich quatsch kurz mit Claubel. Hey, Junpei, hast du eine Minute? Was ist los? Um, naja. Egal. Ey, warte mal, was? Tut mir leid. Vergiss es einfach. Es ist nichts. Was zur Hölle war das? Gut, also, ähm. Ja genau, hier muss ich ganz kurz was nachtragen. Wir haben hier die Tür Nummer 8 genommen, weil Lotus der Tür Nummer 8 folgen wollte, ihrem eigenen Bund. Ich wollte mir das notieren, welcher Weg welcher ist. Das ist die Nummer 8. Die kommen dann hier nochmal zusammen. Dann geht da noch einer rüber. Und hier noch irgendwas. Ich zeichne mir kurz mal den Tri ab. Und hier unten splittet er sich nochmal und der hier auch. Alles klar. Äh, ja, auf jeden Fall das, was ich sagen wollte. Äh, ich habe äh, gehört, dass man von einer Kollegin, die mir das Spiel empfohlen hat, und ich habe es an einem PSN Store gerade für 70% Rabatt gekriegt. War voll geil. Ähm, auf jeden Fall, das Spiel ist, wenn ich es das zweite Mal anspiele, ist es ein anderes Spiel ein bisschen, weil es ziemlich viel mit, du hast das Rätsel schon gehabt, du kennst antworten, dass der, der Charakter wie ein Déjà-vu erlebt, das hätte er das schon mal mitgemacht. Und das gibt anscheinend Sinn in der Story. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Äh, aber auf jeden Fall habe ich mir da jetzt beim ersten Mal schon überlegt, ob wir vielleicht den Erdeschlüssel, weil wir ihn ja ganz subtil, ganz tief in die Tasche genommen haben für Deck A, vielleicht beim Playthrough 2 den Erdeschlüssel in der Tasche finden, dass das so ein endloser Loop ist. Ich habe dazu noch keine logische Erklärung gefunden. Ich kenne die Story nicht, was da wirklich drin steckt, aber wenn die meint, wenn die mir sagt, ich glaube, es war ein bisschen ein Spoiler, dass ich das erfahren habe, deswegen sage ich es euch einfach nur so weit, wie ich weiß. Äh, ich habe auch nichts weiter nachgeguckt wegen der Story, dann wie es weitergeht. Ähm, dann könnte es theoretisch sein, dass wir diesen Erdeschlüssel im Playthrough 2 brauchen und vielleicht was anderes rausfinden deswegen und... Ich bin mal gespannt. Das ist auf jeden Fall meine Theorie, die ich zu diesem Punkt auch schon hatte. Mehr dazu sage ich jetzt nicht. Es gibt ein bisschen eine Lösung dann, aber ich wollte euch einfach mal, wie gesagt, ich zeige ein bisschen, was ich so gedacht habe zu diesen Punkten. Das ist einfach so mein Wissensstand, den ich habe. Und ganz tief in der Tasche heißt, dass ich ihn nicht hier drin habe. Wir haben Ethanol, Reinigungsalkohol. Warte mal. Kann ich da vielleicht? Clover. Guck mal hier. Klopper, nutze diesen Ethanol. Du solltest damit den äh, wasserdichten Filzstift loswerden. Was soll ich damit, mit was soll ich wischen? Mit deinen Kleidern zum Beispiel. Nun, nur ein Witz, nur Witz. Ähm, guck mich nichts an, du machst mir Angst. Ja, ich glaube, da liegen doch so Tücher rum. Äh, Klopper, kannst du diese Stofffetzen auf dem Tisch sehen? Benutzen. Äh, tauch sie in Ethanol und dann brauchst sie, um putz alles weg, okay? Okay, äh, also werde ich den, den Stoff mit Ethanol ganz nass machen. Sie hat den Stofffetzen, aber sie scheint ein bisschen Probleme zu haben mit der Flasche. Wenn sie bereit ist, sollte ich sie mal fragen, wie es aussieht. Ich ich frage einfach direkt schon mal. Äh, den Stoff in Ethanol tunken und... Also tauchen. Jumping. Es funktioniert. Es putzt den Stift weg. Da ist irgendwas drunter, in so eine komische Zeichnung unter diesem Tisch. Ähm, was ist da los mit dieser Zeichnung? Vielleicht sollte ich nochmal drauf gucken. Ja, wirklich um dieses noch drauf. Ich frage mich, was es ist. Da sind ein paar Nummer drauf auf so einem Gitter. Ich kann es von hier aus nicht sehen. Klaver, hast du einen Stift Notizbuch, ein oder? Äh, kannst du die Nummern runterschreiben und sie mir irgendwie durchreichen? Klar, mache ich. Dann gehen wir mal zurück. Hier, Junpei. Äh, ich habe alle Nummern runtergeschrieben vom Tisch für dich. Hm? Ich habe irgendwann schon mal was gesehen. Ein, äh, ein Netz, also ein Gitter unterteilt in neun Zellen mit vier Nummern. Vielleicht ist es irgendein Hinweis für ein Computer-Puzzle. Hm, brauchst du das? Äh, ja, vielleicht. Ich denke, ich nehme das mal uns ah, Sicherheit. Ne, mal... Oh, ich verstehe. Hm, es tut mir leid, dass ich verkackt habe. Hey, können wir darüber reden, wie wir draußen sind, okay? Bleib dran, ich glaube, ich kriege dich da schon raus. Yay. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sie wirklich lächeln sehen habe. Okay, ich hab mir... Ja, ich habe es ich gecheckt. Ich, ich weiß jetzt, was es ist. Das ist die Note, die wir kriegen von ihr. Okay, ich komme gleich wieder. Moment. Immer diese Unterbrechungen. Bis gleich. Tut mir leid. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Also, äh, was ich jetzt gerade gecheckt habe... Wir haben hier einen Hinweis, das seht ihr jetzt gerade, äh, die, Not die Notiz, die Clover kopiert hat, vom äh, labor -Dings. Vier Nummern in neun verschiedenen Zellen und ich habe jetzt gerade erst gecheckt. Ich dachte letztes Mal, ja, das ist voll der wichtige Hinweis, vielleicht brauche ich den später in der Story. Ähm, das ist die Reihenfolge, wo ich dieses Pattern gedrückt habe. Nur habe ich 1, 4, 2, 3 gemacht, statt 1, 2, 3, 4. Wenn man jetzt nach dieser Notiz geht, das wäre ein Hinweis gewesen. Und jetzt schon zum zweiten Mal habe ich es also geschafft, einen Hinweis nach der, Re nach nach der Lösung zu finden was halt nicht so schlau war. Naja, ähm, ich habe es jetzt gecheckt, das heißt, wir haben alles andere erledigt. Können wir hier einen Schlüssel reinstecken. Äh, dieser Schlüssel, die Form sieht aus, als würde er hier reinpassen. Okay, ich mach's mal an. Okay, der Man Monitor ist angeschaltet und es ist voll mit Buchstaben. Er zeigt irgendeine Warnung an. Strom zum Experimentgerät wiederhergestellt. Notfallsystem mit aktiviert in der. Falls das Subjekt abnormales Verhalten abweist. Okay. Ja, das ist dann alles gewesen. Wahrscheinlich können wir jetzt hier. Das einzige Ding, das sich in diesem Raum geändert hat, ist, dass der Schalt jetzt runtergeht. Nicht sehr beeindruckend. Das heißt, wir haben eigentlich den Strom hergestellt. Da ist jetzt irgendwas, was da aus dem Kopf raussteckt. Irgendwie Kabel oder so. Äh, was zur Hölle haben sie hier drin gemacht? Wieso ist sie jetzt so ruhig? Sie haben Experimente an Menschen gemacht. Wahrscheinlich. Aber jetzt sieht sie traurig aus. Das ist der Monitor, da sind ein paar Kabel und so drin. Junpei, das Ding ist an jetzt. Ja, das ist, weil wir hier oben den Strom angeschaltet haben. Könntest du ein bisschen rumspielen damit? Okay. Ja, ich werde es hier mal anschalten, ein bisschen rumspielen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Nichts passiert. Vielleicht hat sie irgendwas verpasst. Ich sollte sie vielleicht fragen rumzuschauen. Irgendwas verpasst, irgendwas verpasst, irgendwas, irgendwas haben wir verpasst. Da sind Kabel drauf. Da ist nur die Treppe. Können wir das nochmal? Vielleicht wenn du den äh, die Voltanzahl erhöhst. Na klar, werde ich machen. Okay. Ich werde es mal voll aufdrehen. Voll aufdrehen? Hey, warte, warte, glaube Ah, scheiße. Was, was, ähm, ich denke... Oops. Oh mein Gott. Der, der, der Kopf der Puppe. Oh man, das klingt wie ein Feueralarm. Was zur Hölle? Feuer entdeckt, Feuer entdeckt. Das Notfallsystem wird jetzt aktiviert. Evakuiere den Raum sofort. Okay. Oh, oh, wow. Oh. Es ist offen. Äh... Komm da raus. Ja, ich hab's gecheckt. Es ist offen. Komm raus. Clover. Junpei. Guck mal das Licht. Ja, es ist grün. Ich hab's gesehen. Das Notfallsystem ist aktiviert und hat das äh, Schloss aufgemacht. Jetzt können wir Clover retten. Junpei. Komm schon, Kleiner. Spring. Sie ist sicher. Oh Mann. Der Raum ist... Äh, der Rauch ist echt ein Problem. Ähm, Zeit, die Tür zu schließen. Clover, bist du okay? Bist du verletzt? Was? Wow, sie als zu so stark sie kann nicht mal reden. Natürlich bin ich nicht okay. Was zur Hölle hast du so lange gebraucht, du großer Idiot? Ich war fast tot. So, ich habe so schnell gemacht, wie ich konnte. Ihr zwei könnt das später klären. Jetzt müssen wir hier ziemlich schnell rauskommen. Das Feuer wird, wird nicht lange in diesem Raum bleiben. Ich hoffe mal, ich habe alles mitgenommen. Ja, wir haben es geschafft. Ja, endlich sind wir draußen. Okay, lass uns gehen. Okay. Hm, keine von diesen gedauert, die sind alle verschlossen. Was ist mit der da? Na, hoffen wir mal, das ist die Tür mit dem Preis. Jumpy. Hä? June? June? Santa 7. Hey, was macht ihr denn hier? Was, aber wir. Wir haben nicht. Hey, könnt ihr mal. Könnt ihr mal hinschauen? Hey, an der Wand. Eine Karte von diesem Schiff. Okay. Äh, es sagt Deck C. Also ist die, also ist die Karte für diesen Stockwerk hier: Tür Nummer 7 und Tür Nummer 8. Yep. Sie führen beide am Schluss hier rein. Ja, ist es ist es nicht das, was ich gesagt habe. Wir werden uns nicht aufteilen, bis wir Tor Nummer 9 finden. Äh, wir werden vielleicht für eine kurze Zeit getrennt, aber wir werden uns wiedersehen. Sonst hätten wir gar nicht die Möglichkeit, hier Nummer 9 zu öffnen. So funktioniert das neue Spiel. Warte eine Sekunde. Das heißt... ah, das führt zu? Ah, du musst mich verarschen. Wir sollen gehen. Ja. Ups, fast vergessen. Wir sollten das behalten. Bereit? Ich werde es öffnen. Ah, habe jetzt die Karte mitgenommen. Jetzt bin ich gespannt, was das heißt. Also, ich weiß es ja, aber ich wusste es. Wir sind zurück. Tada! Im Spitalraum. Okay, ich glaube, ich verstehe langsam, was du mir sagen willst. Die sechs von euch haben sich in zwei Teams aufgeteilt, sind nach Tür Nummer 7 und 8 gegangen. Ihr habt die Puzzles im Operating Room und im Labor gelöst, also im Operationsraum, und habt euch hier wieder getroffen, im, im Flur, nachdem ihr jeweils das, das Rätsel gelöst habt. Äh, wie auch immer, ich fühle mich ein bisschen lächerlich für meine kleine Show des selbstopferung Altruismus habe ich letztes Mal gegoogelt, das ist... Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich meinte, es ist Selbstopferung. Wir gucken natürlich sicherheitshalber nochmal nach. Ja, die selbstlose Denk- und Handlungsweise, Uneigennützigkeit, eben Selbstaufopferung. Ähm, ich weiß, ich habe gesagt, dass ich, dass ich mir sicher bin, ihr kommt zurück für mich. Ich habe nur nicht gedacht, dass es so schnell geht. Naja, wir haben uns gegenseitig gesehen und wir sind nicht tot, also würde ich sagen, das ist gut genug. Wie auch immer, wir sollten hier... Aus diesem unheimlichen alten Platz raus. Seven finde ich echt sympathisch. Wir haben den Schlüssel, den wir brauchen. Die Schlüssel? Ist das, was ich, ist das nicht das, was ich gesagt habe gerade? Ich rede vom Jupiter-Schlüssel. Wir haben ihn im Operationsraum gefunden. Hier. Wow. Gut gefangen. Cheers. Ich sehe. Das ist also Jupiter. Äh, ich lasse dich ich das mal halten, okay? Ja, danke. So, wie viele ungebrauchte Schlüssel haben wir denn jetzt? Wir haben Erde im Labor, wir haben den Saturn-Schlüsselkarte, -Schlüssel die wir in der Küche gefunden haben. Und den Jupiter-Key, den du mir gegeben hast. Also drei Stück. Der Jupiter-Key ist... ist ah, ähm, der Jupiter passt zu der Tür am Ende des langen, geraden Gangs, oder? Ja. Wenn die Karte stimmt, dann geht es zurück zum Haupt zu der Haupttreppe. Dann ist neben den... Dann ist neben den Treppen. Warte mal. Was ist mit Tor Nummer 3? Guck mal, du hast, die Treppe, du hast die Karte gesehen, oder? Es ist genau dasselbe wie 7 und 8. Es würde uns genau hier raus wieder führen. Es gibt keinen Grund, wieso wir da reingehen sollen. Es gibt einen Grund. Ein Zumindest für mich gibt es einen. Ja, du hast recht. Es tut mir leid. Snake ist vielleicht auf der anderen Seite von Tür Nummer 3. Alles klar. Dann werde ich mit dir mitkommen. Ich habe lange genug geschlafen. Oder mich erholt. Ich denke, es ist Zeit, dass ich wieder loslege. Okay, Sam. Du hilfst mir, nicht wahr? Hä? Ich? Verdammt, naja. Ich vermute mal, das ist genau wie es sein wird. Okay, ich komme mit dir mit. Ja, wirst du. Okay, lass uns loslegen. Lass uns gehen. So haben wir es am einfachsten. So. Auch wenn ich gern mitgegangen wäre, aber naja. Okay, wir liegen. wir gehen mal. Pass auf euch auf. Boah, hätte nicht gedacht, dass ich das von dir hören würde, Lotus. Äh, lass es dir nicht zu Kopf steigen. Ich wäre echt ein Problem, wenn ihr drei ins Gras beißen würdet. Der Rest von uns kann die Tür Nummer 9 nicht alleine öffnen. Na, no, okay, die Wahrheit kommt raus. Genau. So ist es. Okay. Wir sind mal weg. Ja, und jetzt kommt genau das. Wir kommen zurück in den ersten Raum. Wir hätten von Anfang an... Ich muss mal Socken ansehen. Wir hätten von Anfang an irgendjemanden zurücklassen kommen können... Das ist genau das, was ich vorhin gedacht habe, aber ich wollte es noch nicht sagen, weil wir es uns sonst spoilern. Weil wir kommen jetzt wieder ins Haupttreppenhaus und das wussten natürlich alle nicht, ich auch nicht am Anfang. Aber wir können zurück zum ersten Raum wieder. Das heißt, wir haben echt die Möglichkeit, eigentlich alle mit zusammen, die wir irgendwie zurückgelassen hatten hätten. Das wäre eben auch mit, ja, wir finden Schlüssel für die ersten Räume wieder, die am Anfang zu waren. Eben wie der Erdschlüssel, Saturnschlüssel und auch die Keycard für den Fahrstuhl. Aber das weiß man natürlich am Anfang nicht. Okay, wir sollten uns auch mal losbewegen. Hä? Losgehen? Wohin gehen wir? Naja, es wäre eine Zeitverschwendung, wenn wir einfach hier rum sitzen, oder? Lass mich mich erklären. Oh, ich verstehe es. Wir werden. Äh, wir schauen mal, ob wir irgendwo interessant Interessantes hinkommen mit, der mit dem Jupiter-Schlüssel. Ja, wenn wir Glück haben, finden wir sogar Snake. Und hier ist das Jupiter-Symbol -Schlüssel im Schlüsselloch. Okay, Chompei. Öffne es, wenn du gerne machst. Klar, mache ich. Also, öffne es, wenn es dir beliebt. Super, zurück am Start. Denkst du, denkst du wirklich, das ist eine gute Idee? Was meinst du? Naja, wir haben hier alles schon abgesucht, oder? Ich frage dich, ob es irgendeinen Grund gibt, wieso wir hier sind. Natürlich ist da ein Grund, wir haben da zwei Schlüssel. Natürlich ist da ein Grund. Man, manchmal weiß ich nicht, ob du, ob du klug bist oder nur glücklich. Hä? Ja, das. Die Saturn-Schlüsselkarte. Und der Erdenschlüssel. Ich check's nicht. Erinnerst du dich nicht, Santa? In Deck C, wo, wo wir jetzt sind? Äh, war doch ein großer Fahrstuhl hinter der Treppe, oder? Und neben diesem Fahrstuhl, da war ein Kartenleser mit dem Saturn-Symbol drauf. Und auf Deck A, an der Tür ganz links, da war das Schlüsselloch mit dem Erde-Symbol, glaube ich. Also die zwei Schlüssel, die Jumpy jetzt hat, sollten uns durch den Fahrstuhl und durch Deck A bringen. Ja, das stimmt. Okay, ich check's. Lass uns dann loslegen. Was meinst du, wenn wir uns zwei Teams aufteilen? Lotus und ich werden das Erde-Ding untersuchen und ihr zwei könnt Saturn untersuchen, okay? Klingt gut für mich. Dann solltet ihr, Junge, ihr Typen den Schlüssel hier nehmen. Wir haben keine Ahnung, was auf der anderen Seite von diesen Türen uns erwartet. Also geht einfach nicht zu weit weg. Wir untersuchen es für 10 Minuten und kommen zurück. Da ist ein Kartenleser neben diesem Fahrstuhl. Dann lass uns die Saturn-Kicard probieren. Super, es funktioniert anscheinend. Okay, jetzt rufe ich mal den Fahrstuhl. Oh, und es hat nur den, das Dreieck, das nach unten zeigt. Also das auf dem Kopf stehende. Ich vermute mal, da gibt es keinen nach oben. Ja, können wir genauso gut auch einfach hier drücken. Es ist aufgegangen, guck mal, Jumpy. Cool, es ist aufgegangen. Dann gehen wir mal. Warte, was? Ich... Ich weiß nicht, ich... ich sie hat wahrscheinlich Angst von... Ja, dass sie da Angst hätte, dass sie mit einem Jungen alleine eingesperrt ist, finde ich lächerlich. Ich würde das hier sagen. Wenn ich darüber nachdenke, die unteren Stockwerke, das Deck D ist komplett unter Wasser... Ein Fahrstuhl, der an ein geflutetes Stockwerk führt, das ist ziemlich unheimlich. Hey, warte eine Minute. Dieser Fahrschuh kam von irgendwo unten hoch, oder? Ja, ich glaube schon. Es ist nicht sofort aufgegangen, nachdem du den Knopf gedrückt hast. Es war ein Motorengeräusch, und das wird, er sich bewegt, und dann ging er erst auf. Ja, genau. Ja? Dann ja, guck mal rein. Es ist nicht nass oder so. Die Wände und der Boden sind komplett trocken. Oder oh, du hast recht. Sind sie. Naja, lass uns mal probieren. Testen? Ja, guck mal. Jetzt stehe ich einfach mit einem Fuß rein und schau mal auf die Knöpfe. Oh, da sind nur zwei. E und C. Okay, ich drück mal E. Müssen nur rechtzeitig rauskommen. Ich glaube, ich kann es hören, wie er auf der G e aufgeht. Okay, das wäre das. Dann drücken wir auf den Knopf nochmal. Und ich glaube, wir erfahren jetzt auch durch dieses System, dass wir nicht jedes Mal einscannen müssen, was ziemlich hilf hilfreich ist. Ich stell dir vor, wir können nur oben immer mit der Keycard einstempeln, damit es einmal funktioniert. Das finde ich gut, dass man so den Lift freischaltet. Ja, kein, kein einziger Tropfen Wasser ist sichtbar. Siehst du? Was bedeutet das? Das heißt, äh, wie kann das Deck E sicher sein, wenn das Deck D voll Wasser ist? Hm, hier ist. Ich stelle mir das mal so vor. Der Fahrstuhlschaft und Deck E müssen wasserdicht sein und separiert von wo auch immer das Schiff ähm, durchlachert ist. Hier, ich zeig's dir mal. Ich check das nicht. Ich guck mal, was da steht. Sketch the Rough Illustration. Also eine grobe Zeichnung gemacht. Also meiner Meinung nach, das ich nicht, meine Meinung nach erklärt das nicht, wieso das Schiff nicht sinkt oder wieso A-Deck trocken ist, außer dass halt Deck D nicht durch den Fahrstuhl erreichbar ist. Aber dann ist ja immer noch die Treppe da, oder Deck E nur durch den Fahrstuhl von Deck C erreichbar ist und Deck D und E nicht verbunden sind so. Alles andere erklärt es mir, ehrlich gesagt, nicht die Zeichnung. Die Form vom, vom Innenleben sorgt dafür, dass es sich nicht mit Wasser füllt. Ja, ich glaube, das ist das, was abgeht. Ich glaube nicht. Ich, ich check das nicht. Entschuldigung. Äh, okay, ich geh mal runter und probier's mal. Bleibst du hier, okay? Äh, aber komm schon, mach's einfach, okay? Ich komm mit. Hä? Hey, warte mal. Ja, also zu spät. Schauen wir uns Deck E mal an. Oh, verdammt, das ist zu... Ich kann dich nicht alleine gehen, weißt du? Gehen lassen, weißt du? Und jetzt fahren wir runter und Deck E, okay. Es hat nicht geheißen, die alle sind kaputt, außer also C und E. Guck mal rechts, sie sind alle dran. Und das ganz unten kann ich nicht lesen. Irgendwas mit Bottom, glaube ich. Es sieht ganz normal aus. Mhm. Ah, komm schon. Es ist... Genau wie ich dachte. Dieser Teil ist nicht geflutet. Komm schon, schau dich um. Da ist kein Wasser hier. Hä? Du hast recht. Es ist gar nicht geflutet. Siehst du? Aber da ist ganz viel Wasser. Ja, genau, über uns. Was ist, wenn das Dach einbricht? Wir werden wahrscheinlich sterben. Oh nein, das... Nimm das nicht einfach so hin, wenn du, wenn du sowas sagst. Wie auch immer, wir sollten so schnell wie möglich zurück, äh, sobald wir uns hier umgeschaut haben. Lotus und Center sind vielleicht schon zurück. Okay, gute Idee. Okay, dann. Äh, Eisengitter, sieht aus, als können wir da nicht drüber. Und sowieso, sie kommen ja auch nicht hoch, ja. Stimmt. Dann vielleicht... Naja. Sieht aus wie ein langer, gerader Flur hier, diesen Weg runter. Irgendwas steht auf der Tür da unten. Warte, ist das... Lass mal auschecken. Check it out. Ich wusste es. Das ist eine nummerierte Tür. Aber wir können zu zweit gar nichts machen hier unten. Wir sollten mal zurückgehen und alles äh, wissen lassen. Ja. Warte, ist das... Was ist das? Ist das die Karte für Deck E? Ich sollte sie mitnehmen. Wir können die Karte nicht angucken. Hm, also ihr habt Tor Nummer 1 gefunden. Okay, wir haben jetzt zwei neue Tornen: Nummer 6 und Nummer 1. Das heißt, wir haben jetzt 5 und 4. 278 und 16 also brauchen wir noch drei. Oder bin ich jetzt falsch? Warte mal, ich gucke mir das kurz an. Gibt es da irgendeinen Split in diesem Weg schon noch nicht? Okay. Ah, ich habe mir die Nummern aufschreiben. Ich wusste nicht, welche, welche Tür durch welchen Weg führt. Aber wir haben hier 4 und 5, da 8 und 9, nein, nicht 9, 9 ist am Ende. 7 und 3, mein Und jetzt haben wir 1 und 6, es bleibt nur noch 2 übrig. Ich finde es ein bisschen komisch. Ich check das gerade nicht. Aber ah, wir lassen es mal. Ah, vielleicht kommt noch eine dritte Tür dazu, das kann sein. Äh, die Tür Nummer 6 und die Tür Nummer 1. Äh, es ist interessant, dass der eh nicht geflucht wurde. Ne, 2 war unten. Egal. Äh, es ist interessant, dass der eh nicht geflucht wurde. Wir wissen nicht genau, ob alles von Deck E sicher ist. Wir haben nur genau das Gebiet um den Fahrstuhl kontrollieren können. Trotzdem, es ist sehr interessant. Du hast gesagt, dass Tür Nummer 6 genau da ist, oder? Ja. Äh, ja. Äh, das heißt also, Zero hat das alles ausgeplant, sogar das, das Sinken. Das wird heißen, dass er ziemlich viel umgebaut hat in diesem Schiff. Es ist ziemlich äh, erstaunlich, wenn du darüber nachdenkst. Ja, ich hab, Ich frage mich, wie lange es gebraucht hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel das kosten müsste. Sie sind wahrscheinlich recht viel, das ist sicher. Äh, naja, das passt dann mit dem überein, was Ace gesagt hat. Die logischste Erklärung ist, dass es irgendeine Organisation ist, mit Zugang zu einer ganzen Menge Geld. Ja, das macht am meisten Sinn. Ähm... Ja... Ich denke, es ist keine gute Idee, hier zu bleiben. Du hast recht, Ace und sein Team sind vielleicht zurück. Naja, Chun Junpei und ich sollten Tür Nummer 1 aufmachen können. Hä? Lass du mich zurück? Ja, nur ein Witz. Okay, lass uns gehen. Let's go! Hey! Wozu hört soll die jungen Leute hin? Seven? Was ist. was ist falsch? Was ist passiert? Was soll ist das für eine Frage? Snake war... Snake ist... Snake ist tot. Er starb, genau wie der neunte Mann gestorben ist. Oh mein Gott, das stimmt doch nicht, oder? Wir sollten sicher gehen. Ja, richtig, sollten wir. Warte, nicht darum. Wieso nicht? Ich habe einen Schraubendreher reingesteckt. Das heißt, die Tür geht nicht mehr ganz zu. Es ist nicht verschlossen, also wir können einfach durch diesen Weg gehen. Wo, wo ist er? Äh, der Duschraum, ganz links, den Gang runter. Ich habe einen Besen da reingesteckt, das heißt, die Tür lebt, lebt auch da offen. Das heißt, wir können da rein und raus, ohne durch eine nummerierte Tür zu gehen, richtig? Jopp, ja, das stimmt. Dann lass uns mal schauen gehen. Das hier war nicht offen, als wir vorhin hier durchgelaufen sind. Naja, lass uns mal gehen. Es riecht eklig. Ja, das ist ziemlich eklig. Ich habe das Gefühl, ich muss gleich kotzen. Wo ist der? Wo ist Snake? Da. LLR. L R, L -L -R. Sorry, das stich gerade voll raus, das LLR. Vor allem auch die Höhendifferenzen. Ich schreibe mir das mal auf. Ähm, da ist er. June, du solltest vielleicht zurückbleiben. Ich notiere mir das trotzdem, vielleicht ist es noch ein Hinweis. Ich schreibe mir das auch auf, dass das zweite L ein bisschen höher war. Und da ist immer ein Punkt hinten dran, das ist noch vielleicht auch wichtig, ich weiß es nicht. Aber LLR, ich frage mich, was das heißt. Ich bin jetzt gerade schnell durchgegangen, aber ich glaube, wir haben noch einen mit einem L im Namen, nämlich Lotus. Wir haben Ace, Snake, Santa. Äh, die kleine Queech-Geige, wie hieß sie nochmal? Clover. Dann June, also äh, Junpei. Dann June, Seven war Snake. Nee, Snake war zwei. 7 war. Wer war 7? Wer war 7? Wer war 7 nochmal? 7, klar, logisch. Und dann Lotus. Lotus ist die einzige mit L. Und mit R haben wir auch keinen. Vielleicht finden wir das noch raus, weil LLR klingt für mich gerade nach einem Riesenhinweis, wenn das so mit Blut da steht extra. Das ist nicht zufällig da. Gibt es da noch einen Text? For the many Radial Arms to the Body itself. Also man musste nur den Spuren folgen, diese Spritzrichtung, um zu wissen, von wo es kam. Äh, und die, der Körper selber war hinter einem, hinter einem Trennwand versteckt. Jun du es da bleiben. Aber bitte, mach mir einfach Gefallen, okay? Ich, ich, ich gehe rein. Genau wie er es gesagt hat. Genau wie der neunte Mann. Der Zünder in seinem Armband hat die Bombe in seinem Magen ausgelöst. Oh Gott, der Knochen in seinem linken Arm kommt raus. Mm. Es ist definitiv ein offener Bruch. Das Gesicht, es ist schrecklich. Ja, du kannst nicht nur mehr, mehr sagen, wer es ist. Vielleicht ist das auch extra so. Aber die Kleidung ist... Es gibt keinen Zweifel, das ist Snake. Oh je. Yeah. Snake wurde wahrscheinlich umgebracht. Äh, die Chance besteht, dass er vom selben Mann umgebracht wurde. Der neunte der, der neun, der Mann. Neun, ah, Die Chance besteht, dass er auf die gleiche Art umgebracht wurde wie der neunte Mann. Ziemlich straightforward, also ziemlich gerade heraus. Nicht so schwer zum Rausfinden, wie sie es gemacht haben. Die Killer haben Snake dazu gebracht, sich zu identifizieren im Red. Haben Tür Nummer 3 aufgemacht. Also haben sie ihn reingeschubst alleine. Und warteten 9 Sekunden, bis die Tür zuging. Sobald die Tür zu war, war es für Snake vorbei, aber er hat nicht aufgegeben. Er wusste wahrscheinlich, dass es ihm nicht helfen würde, aber er, er rannte in die Dusche und hat nach dem Dead gesucht. Kleine Chance, aber vielleicht. Also, er hätte nichts zu verlieren gehabt. Leider hat es nicht funktioniert. Der der Zünder wird nur deaktiviert, wenn jeder, der sich authentifiziert hat, äh, das Dead benutzt. Snake war der Einzige, der durch die Tür gegangen ist. Und 81 Sekunden später, nach, nachdem er reingeschubst wurde, ist das passiert. Okay, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst mit Killern, hä? Du brauchst mindestens drei Leuten, um die Tür aufzumachen, inklusive Snake. Es geht nicht auf für Snake und einen einzigen Killer. Ja, das ist... Das heißt, wir schauen wahrscheinlich auf mehrere Leute hinein. Wenn ich jetzt rechne, 3, es war doch die Tür Nummer 3. Snake hat die 2. Wenn ich jetzt eine 2, 3 und 7 nehme, komme ich auf 12. Das gibt 3, das heißt, wir haben die Kombination 3, 7 und 4, 6. Also entweder waren es Clover und June oder 7 und Santa... Wenn wir, von drei, wenn wir von zwei Tätern ausgehen. 5 kann nicht alleine reingehen. Dann hätten wir 7. Dann müsste 7. Nein, 7 bringt dann nichts. Ähm, mit 2 und 5 gibt es 7. Wer müsste dann reinkommen? Dann wir auf 12 kommen die 5. Nochmal. Das geht ja nicht doppelt. Und 1 und 9 aus Kombination ist nicht möglich, weil Nummer 9 tot ist. Außer... Warte mal. Außer es wird das Armband nicht zwingend gebraucht. Das ist auch eine Möglichkeit, dass man das Armband brauchen kann, aber den Körper dazu nicht. Das würde heißen, dass jemand, der durch Tür Nummer 5 am Anfang ging, das Armband von Nummer 9 eventuell mitgehen ließ. Und das müsste dann Ace gewesen sein, wenn wir von zwei oder halt einem Täter ausgehen. Dann wäre es Ace gewesen, der sich das Nummer 9 geschnappt hat noch. Ich räche jetzt nicht durch, wenn es drei oder vier Täter gäbe. Das gäbe es natürlich auch, aber das glaube ich nicht. Das wäre zu heftig. Aber jetzt einfach in Theorie, wenn das funktioniert, dass man das Band nimmt von dem Toten, dann würde Ace und 9 Sinn machen. Aber ich vertraue Ace. Ich will nicht, dass Ace der Täter ist. Der hat sich hingelegt sogar. Der wusste, dass... ich. Scheiße, der hat sich hingelegt. Der war ganz ruhig. Und plötzlich war er wieder wach. Der hat sich doch ein Betäubungsmittel gespritzt. Und plötzlich war er wieder doch wach. Oder ein Beruhigungsmittel. Fuck, jetzt fange ich an einen meiner Lieblingscharaktere an zu zweifeln. Scheiße. Und diesen Gedankengang habe ich jetzt gerade vorhin im ersten Playthrough nicht gehabt, dass er sich ja betäubt hat und jetzt wieder wach war. Ich trinke kurz was. Boah, das war laut. Sorry. Nee, Soweit habe ich gar nicht gedacht, dass sich der betäubt hat und jetzt wieder wach ist. Ups. Ich habe durchgerechnet. Sorry, Mensch. ich habe das durchgerechnet mit 2 und 7, 3 und 6. Das 1 und 9 mit Ace theoretisch auch Sinn macht. Dann habe ich gezweifelt, weil Ace ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das ausgeschlossen, weil es Ace ist, aber vielleicht, wer weiß. Boah, Ich will nicht an Ace zweifeln, verdammt. Okay, wir machen weiter. Entschuldigung. Äh, nur uns sicher zu gehen... Sag mir, du hast recht. Wann denkst du, wurde Snake gekillt? Als wir uns aufgeteilt haben, um die Red Teile zu suchen, denke ich. Genau dann, als wir gemerkt haben, er war weg. Dass er weg war. Das heißt, keiner von uns hat ein Alibi. Wir haben uns alle getrennt, um die Räume zu durchsuchen, auf die wir aufgeteilt waren, um diese Teile zu suchen. Ja... Das heißt, jeder könnte der Killer sein. Warte eine Minute. Von was redest du da? Wie kannst du das so gemütlich sagen? Du sagst, dass einer von uns ein Killer ist. Nein, nicht einer von uns. Wenn ich recht habe, das sind es mindestens zwei von uns. Wieso beruhigst du dich in den Wissen, Seven? Was hast du davon, wenn du so verdächtig verdächtigend bist? Das ist genau das, was Zero will, weißt du? Was Zero will? Exakt. Das Game wurde von Zero abgesetzt. Äh, vorausgesetzt, war oder? Jedes Spiel hat einen Gewinner und einen Verlierer. Wer durch Tür Nummer 9 kommt, ist ein Gewinner und die, die es nicht schaffen, sind Verlierer. Zero probiert uns gegeneinander aufzustacheln um für diesen Sieg. Dann sagst du, dass Zero uns aufteilen will, indem er uns gegeneinander antreten lässt, also kämpfen lässt? Ja, deswegen können wir uns nicht Opfer von Verdächtigungen werden lassen. Wir müssen uns vertrauen und ein starkes Band der Freundschaft bilden. Ich zweifle an Ace, es macht gerade weh. Ich gebe das jetzt gerade zum ersten Mal, sehe ich ein, dass Ace theoretisch der Täter sein kann. Weil er auch immer der ist, der sagt, wir dürfen uns nicht verdächtigen, wir dürfen uns hier drin nicht verdächtigen. Ah. Sonst werden wir Opfer von den äh, Manipulationen von Zero. Das heißt dann... Machen die Person, die Snake gekillt hat? Ja, war es wahrscheinlich Zero selber. Wenn es jemanden ist, den wir verdächtigen sollen, dann ist es Zero. Er hat dieses ganze Spiel aufgebaut und uns alle gekidnappt. Klingt es nicht logisch, dass er Snake dann auch getötet hätte? Nein, eben nicht. Entschuldigung. Gute Frage. Nein. Ein Spielmaster... Entschuldigung, ich rede jetzt einfach allgemein. Ziemlich vereinfacht. Vielleicht hat Snake auch was rausgefunden, aber... Im Grundsinn, ein Spielmaster mischt sich in das Spiel nicht so extrem ein. Ein Spielmaster nimmt nicht einfach den Charakter aus dem Spiel aus und sagt, ja, ich habe keinen Bock mehr auf dich, du bist tot. So leid es mir tut, ich sehe das nicht ein, dass ein Spielmaster sich so einmischt. Das habe ich letztes Mal gesagt, ich habe da nicht an Ace gezweifelt da letztes Mal, aber ich sehe nicht, dass ich ein Spielmaster so in das Spiel einmischen sollte. Das macht für mich keinen Sinn. Außer Snake hat irgendwas rausgefunden, irgendeine Richtung entdeckt, in der er eine Lösung findet, wie das Ganze einfach aufhören kann. Dass er ein Risiko für Zero geworden wäre, dass das Ganze nicht aufgeht irgendwie. Oder dass er die Wahrheit dahinter rausgefunden hat und die, die Leute nicht wissen sollen. Das wäre für mich die einzige Erklärung, wieso ich sagen kann, Zero hat ihn getötet. Ansonsten würde ich... Jetzt einfach mal, ich habe schon Dungeons Dragons organisiert. Ich kenne das Prinzip ein bisschen. Ähm... Einfach von dir und die halt das ist ein ganz anderes Prinzip, ich weiß. Aber so basically als Spielmaster bist du passiv. Als Game Master willst du dein Spiel laufen sehen. Du mischst dich dann ein, wenn es nicht weitergeht, indem du Hilfe gibst oder etwas änderst. Du gehst nicht einfach rein und bringst Leute um, weil irgendwas nicht passt, weil du gerade Lust hast. So, ja, du nervst mich jetzt, du stirbst. Ich sehe Zero nicht als Spielmaster, der sich so einmischt, tut mir leid, ich, ich ja, gute Frage, nein, ich, ich glaube nicht, dass das eine gute Frage war, ich glaube nicht, dass sich Zero eingemischt hat, ich sage das jetzt einfach so, Zero ist nicht der Täter, Diskussion beendet, wenn Zero Snake gekillt hat, dann ist Zero mit, mit auf dem Schiff von uns, ich bin mir nicht sicher, dass Zero hier ist, Entschuldigung, nein, irgendwas passt mir nicht, was, was denn, ne, ich frage mich nur über eines, Und was ist das, wie kannst du sicher sein, dass Zero auf diesem Schiff ist? Wirklich schunfähig? Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen enttäuscht. Normalerweise bist du recht scharfsinnig. Auch diese Erklärung, die Ace abgeht, zweifle ich dran. Ist es nicht offensichtlich? Warte, ist es? Dieses Schiff. Hä? Zero sagt, dieses Schiff, ein paar Mal, wenn er uns angesprochen hat. Ich bin Zero, der Captain von diesem Schiff. Das Sinn für dieses Spiel ist einfach, verlass dieses Schiff dich. Wie ihr sicher keinen Zweifel habt, hat dieses Schiff beginnt zu sinken. Wenn er nicht hier wäre, würde er nicht sagen, dieses Schiff, oder? Er würde sagen wie das Schiff oder das Schiff. Also nicht this Schiff, sondern that ship oder that ship, Weil dieses Schiff würde laut Ace bedeuten, er ist auf diesem Schiff. Er bezieht sich auch auf sich selber. Und auch daran zweifle ich, weil... Auch wenn ich jetzt so überlege... Ich sage jetzt auch nicht, ich bin in diesem Raum, wenn ich jemanden anrufe und das sind drei Leute und sage, ja, ich bin nicht in diesem Raum mit euch. Für mich macht dieses Wording, außer ich verstehe das im Englischen gerade nicht, dass es so spezifisch sein muss, ich glaube nicht, dass diese Wortwahl so extrem ausfällt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Tut mir leid, Ace, ich... ich kann dich nicht. Ich kann dir nicht glauben so. Ich glaube nicht, dass Ace recht hat. Oh ja, ich glaube, das macht Sinn. Nein, für mich macht das keinen Sinn, Entschuldigung. Wenn Zero auf diesem Schiff ist, wo ist er? Ich glaube, ich glaube, Zero ist einer von uns. Fuck, Akku essen. Äh, war es einer von uns? Ist Zero einer von ihnen? Klingt für mich leider logischer als Aces Erklärung. Es ist möglich. Ich glaube nicht, dass es verrückt ist. Ich habe eben den Verdacht leider auch. Das ist möglich. Hä? Wie Clover gesagt hat, Zero ist vielleicht einer von uns. Was sagst du da, Jumpy? Hast du nicht gehört, was Ace gesagt hat? Exakt. Ich sagte, wir sollten uns nicht verdächtigen ohne Grund. Kein Grund? Ich habe einen großen Grund. Was ist das? Die Armbänder. Wieso sind die. Bomben in unseren Körper mit diesen Armbändern verbunden. Ihr denkt alle, Zero versteck, versteckt sich irgendwo, oder? Und schaut uns zu. Äh, wenn er das macht, dann könnte uns einfach die Bomben selber hochladen, wenn irgendjemand etwas macht, was ihm nicht passt, oder? Oder was er nicht tun sollte. Es wäre ziemlich einfacher, ziemlich genauer, und wenn das der Fall wäre, wieso sollten die Bomben dann über, diesen, über diese Armbänder durch die Zünder losgehen? Hm, du hast recht. Ich bin nicht fertig. Probier mal dieselben Ideen für das Nonary Game umzusetzen. Ich nenne es wieder Nonary Game. Ich finde, spielt und klingt doof. Nonary Game hat so einen schönen Namen, wer sich. Alle diese Puzzles laufen für sich selbst. Es sind Selbstläufer. In anderen Worten, Zero muss gar nichts kontrollieren von diesem Spiel, um vorwärts zu kommen. Wieso ist das? Wieso sollte Zero sich so viel Mühe geben, um etwas automatisch aufzusetzen? Okay, sagen wir, du und Clover habt recht. Zero ist einer von uns. Wenn das der Fall ist, dann wird es ziemlich schwer für ihn werden, uns alle zu kontrollieren oder irgendwas manuell zu, be zu bedienen. Das ist der Grund, wieso alle Puzzles selbst laufen. Das, das ist das, was du sagen willst, oder? Genau. Sam, als wir vorhin geredet haben... Du hast gesagt, einer von uns könnte Snakes Killer sein, oder? Ja, irgendwas in die Richtung. Okay, dann. Ich habe eine Frage für dich, Ace. Du sagst irgendwas... Zero muss der eine sein, der Snake gekillt hat, oder? Ja, irgendwas in der Richtung. Ich kann mir keine andere Erklärung ausfüllen. Aber was haben wir, wenn wir diese zwei Sachen kombinieren? Die passen ziemlich gut zusammen, denke ich. Jemand, der Snake gekillt hat, ist Zero. Das heißt, Zero ist einer von uns. Seven und Aces Theorie sind nicht schließen sich nicht gegenseitig aus. Sie er ergänzen sich eigentlich ziemlich gut sogar. Zumindest tun sie das, wenn Zero einer von uns ist. Was wären seine Motive? Seine Motive? Ja, ist das nicht ziemlich wichtig? Wieso sollte Zero sich als einer von uns ausgeben? Okay, das ist vielleicht, weil... Ich weiß nicht. Wieso? Vielleicht, weil du als Spielmaster von draußen eine neutrale Rolle hast. Wenn deine Spieler nicht weiterkommen, gehst du nicht einfach hin und sagst, Ey, uh, übrigens, guck mal, die Türen, haltet eure Hand hin. Oder so würde ich jetzt, ich probiere das wieder als Game Master zu sehen, dann würde ich hingehen und halt irgendeinen Charakter machen oder irgendwie so, ja, da ist ein Dorf oder da ist ein alter Mann, der euch begegnet und der sagt, ja, wenn ihr mir was zu essen gebt, dann helfe ich euch. Und vielleicht ist das genau der Fall. Er macht hier mit, auch in Raum 1 schon, wenn die Spieler sagen würden, boah, ich check's nicht, ich komme da nicht drauf, dass er dann hingeht so, hey warte mal schau mal diese Control Panels vielleicht müssen wir da mit unseren Armbändern ah oh ja guck mal das ist ein Stern hm ich frage mich halt so in diese Richtung einen Hinweis gibt vielleicht kann er sich so einmischen vielleicht erfährt er so auch mehr über die Spieler es wird ganz für mich macht es Sinn dass Zero einer von uns ist und ich habe leider jetzt gerade Ace im Verdacht muss ich leider zugeben, ich will Ace nicht verdächtigen, aber Ace passt für dieses Profil leider gerade. Wir machen weiter. Okay, äh, so ist für ein überzeugendes Argument, Junpei. In anderen Worten, du hast nur gerade äh, so Beweise für die Umstände jetzt gerade. Ich denke nicht wirklich, es ist genug, um darauf zu behören, weißt du? Hm. Ich weiß, es klingt alles ziemlich komisch, aber für mich würde es so Sinn machen. Es ist 3 Uhr morgens. Das heißt, wir haben 3 Stunden Zeit. Dann sollten wir uns jetzt bewegen. Seven Clover Chumpe, Ich weiß, wie ihr fühlt, aber. Er ja, versteht, dass jetzt ist es wichtig, dass wir uns vertrauen, oder? Du hast recht, aber wir müssen los. Wir haben wenig Zeit übrig. Okay, unser nächstes Ziel ist Merkur. Vielleicht du und Jun solltet. Äh, vielleicht sollten du und Jun zuerst mal nachschauen gehen und dann uns Bescheid geben. Das machen wir aber nächste Folge. Ich speichere jetzt auf einen neuen Slot und würde für heute dann beenden. Vielleicht später noch oder später streame ich noch SAO Mal schauen. Ich beende jetzt mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr versteht ein bisschen meine Beweggründe, wie ich darauf komme, dass Ace tot ist, dass es äh, dass äh, Snake tot ist, dass es Ace sein könnte. Wenn ihr eine andere Theorie habt, wenn ihr das Spiel nicht kennt, bitte. Äh, Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Für die, die es schon kennen, nicht spoilern, wenn ihr eine Idee habt oder wisst, wie ihr gedacht habt in diesem Schritt. Könnt ihr es natürlich auch gerne sagen, aber probiert nicht so, ja, wart aufs Ende, da willst du schon sehen mit Ace, dass du recht hattest oder so. Probiert diese Spoiler wirklich unten zu halten. Nicht für mich, weil ich bin eh schon viel weiter, wenn das Video rauskommt, aber auch für die Leute, die nachträglich noch schauen vielleicht. Okay, aber naja, das war's. Ich bin eh schon auf über eine Stunde, glaube ich, jetzt. Ich danke euch für's Zuschauen, auf euch hat's gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Artin, alles von mir Zucker. Cheerio!